Okay, wir sind auf dem Planeten. Ich hoffe es ist Sonnenaufgang, nicht Sonnenuntergang. Ich sehe mich erstmal ganz kurz um. Nur um zu sehen, aha, ob hier vielleicht jemand ist. Ich nehme mal die Waffe weg. Viele Leute sind nicht begeistert, wenn man mit der Waffe sofort in ihre schöne Wohnung kommt. Hier haben wir also einen Glitch, einen Roboter. Er sagt, Aussage: es scheint, als ob hier... irgendwas an einem pflanzen ein stigma an ach so als ob es ein stigma dabei gäbe ein pflanzenmensch zu sein äh, okay der also, gute mann hat ein strohbett hat ein paar körbe ähm, das bett kann ich zum schlafen benutzen brauche ich jetzt aber noch nicht ansonsten habe ich einen eimer einen stuhl also keine besonders aufregenden sachen das hier ist tatsächlich ein kochtopf gut zu wissen man könnte hier alles abbauen, aber ich lasse den Guten mal seine Wohnung. Hab anderes zu tun. Oh, hier ist eine ganze Stadt. Das ist ja interessant. Ich hoffe, dass die Leute mich hier nicht angreifen. You won't be a problem, right? Also ich frag mich, ob ich Probleme machen. Wir werden ja wohl keine Probleme machen, richtig. Und ich mach tatsächlich keine Probleme. Wenn wir mit den Leuten nur reden. Enthusiastisch! Ähm er liebt es immer wenn ein Floraner vorbeikommt, oder eine Floranerin, schön für ihn. Mit dem Puppen können wir nichts machen. Man gewöhnt sich bei dem Spiel schnell an, zwar Sachen mitzunehmen, wie diese Bomben und die Whiskyflasche. Sachen die man brauchen kann, aber man muss sich abgewöhnen alles mitzunehmen. Ich glaube ich nehme das Fass mit, weil es recht klein ist und 16 Uh, Slots Inventar enthält. Das große Fass lasse ich deswegen hier. Ist mir einfach zu groß fürs Raumschiff und auch sonst. Vergleichsweise physisch uh, könnten wir nicht unterschiedlicher sein. Hm, ja, da kannst du recht haben, gute Frau. Ich glaube mir trotzdem mal dein Bett. Momentan gibt es noch kein Konzept von Eigentum. Die Leute werden also nicht wütend, wenn man ihnen Sachen klaut. Mal sehen, was der her zu sagen hat. Nichts, gut, das Schild hat auch nichts. Also, wie man sieht, werden in diesem Spiel Welten generiert, die schon komplett Dörfer, äh, Personen, Schränke, Waffen, alles Mögliche beinhalten. Ja, eine wunderbare Glitch-Kunst. Oh, wir brauchen irgendwann so einen Webstuhl, damit ich mir die Arbeit spare, den selber zu machen glaube, ich den hier tatsächlich, genauso wie die Kommode und mit der Kommode die Laterne, die auf der Kommode stand. Also Vollballing sind ganz schön, was ich in diesem Spielelauf, nachdem die Developer gesagt haben, dass sie jetzt nicht mehr komplette Character Vibes machen werden, das ist ja eine Toilette. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht zusehen beim Ölwechsel. Also nachdem es geheißen hat, dass es keinen Charakterby mehr gibt, will ich diesen Charakter hier mal länger spielen. Und was ich vorhab, nachdem es ein Floran ist. Oh, ein Stall kenne ich auch nicht. Ich nehme hier noch ein bisschen Holz mit. Was wollte ich sagen? Ja, nachdem es so schnell keinen Charakter-Vibe, also komplette Löschung aller Spielstände geben wird. Und dass so ein hübsches Blumenmädchen hier ist, habe ich vor, etwas in die Hippie-Richtung zu gehen. Ich werde also auch mein Raumschiff umbauen zu... Ja, einem Ding, das jeder Hippie-Kommune alle Ehre machen würde. Das ist jetzt tatsächlich hier das erste Mal, dass ich einen Stall hier sehe. Ja, und für hippie braucht man natürlich zum Beispiel so Stroh oder Heu, Entschuldigung. Ah, hier haben wir eine Händlerin oder einen Händler, ich glaube es war eine Händlerin. Ich möchte keine Früchte kaufen, sondern ich möchte sehr bald anfangen damit ähm, selber Sachen zu pflanzen. Dummerweise hat diese Glitch-Händlerin hauptsächlich, mal abgesehen von pulverisiertem Fleisch, das etwas übermäßig gekocht worden ist. Wer weiß, von wem das Fleisch stammt? Von Robotern offensichtlich nicht. Und einen rohen Tag. Gut, ähm, gibt's hier so Sachen wie die Automaten. Tomaten, mhm. Und man soll darauf aufpassen, die Schrauben auszuspucken, statt sie zu schlucken. Alles schön und gut. Aber das sind fast nur ausgewachsene Pflanzen und, und Sachen, die eigentlich nur von Robotern gegessen werden können. Deswegen sage ich da jetzt erstmal nein. Ja, vielleicht nehme ich tatsächlich das Bett mit, weil es besser in meinen Hippie-Kommunen-Konzept passt. Ich sollte eigentlich auch ein bisschen was von den Hausdächern mitnehmen, die Strohballen mit denen man wirklich bauen kann aber ich auch wenn es hier Milliarden, Billionen ich glaube Billionen durch die Planeten gibt habe ich doch nicht vor den Leuten hier alles zu klauen nur weil ich wahrscheinlich hier nie wieder herkommen werde ich mache das ja schließlich auch nicht im echten Leben wenn ich eine Stadt nur einmal im Leben besucht, dass ich dann dort alles plündere. Ja, ich hol mir jetzt ein bisschen Holz, damit ich dann eine Werkbank machen kann, wenn ich hier keine finde. Ansonsten ist bisher ja alles friedlich, aber es wird langsam, glaube ich, Abend. Und nachts kommen hier manchmal Monster raus, die ziemlich heftig sind. Frage, wie viele Pflanzenmenschen gibt es? Keine Ahnung. Äh, bin wenig bei den Pflanzenmenschen unterwegs gewesen. Okay, hier Was? haben wir zwei Roas Alien Was sehr gut ist, weil es eine Quest gibt, bei der man rohes Alienfleisch besorgen soll. Und dann muss ich mich nicht auf die Jagd machen, sondern hab das Fleisch einfach. Eine Ocarina. Schön, man soll etwas üben damit. Das heißt, jetzt kann ich selber Musik machen. Hier haben wir Eggshot-Samen und Reef-Hot-Samen. Schmeckt wie gerade irgendeine Frucht. Hm, Moment. Tastes like a crunchy smoothie made from every fruit you can imagine. Also schmeckt wie ein Smoothie, ein knuspriger Smoothie, was auch immer das ist, das aus allen Früchten gemacht wurde, die du dir vorstellen kannst. Ja, nein, ich wollte die nicht. Ich schnappe mir noch die Bücherstapel, Bücher kann man immer gebrauchen, genauso wie solche ähm, Plattformen. Tür zu. Oh, ist ja hübsch, die Leute hier haben tatsächlich einen Pranger. Nehme ich mir einen mit, vielleicht für irgendeinen kleinen SL-Keller unterhalb eines Raumschiffs. So, noch ein bisschen Holz. Holz braucht man im Spiel immer. Leider habe ich bisher keine Bodenschätze gefunden. Oh, der Mann hier ist Bauer. Er harkt tatsächlich hier. Ich werde keine übrigen Glitchteile kaufen, okay? Der Bauer harkt hier tatsächlich ähm, die Erde und man könnte hier jetzt einpflanzen. Was ich aber machen werde, ist, ich nehme mir etwas mit auf mein Raumschiff so war das gerade ein Händler? Hey, hier sind einige Bauern, also seit dem Update gibt's jetzt offensichtlich nicht so ernstzunehmend Ich will mich hier nicht zum Schlafen hinlegen Gibt's ernstzunehmende Berufe? Was kann ich für dich tun? Folge mir zu meinem Laden, wo ist denn dein Laden? Ich schaue mich mal hier oben noch um, oh, das Werkzeug <lacht> Nein, ich glaube nicht alles, was mir gefällt die Kiste ist mir etwas zu groß und das scheint ein Roboter zu sein. Wird. Das Update hat schon einiges. Das nehme ich jetzt nur mit, um rauszufinden, was es ist. Ah, ein Pferlapsack, okay. Hier haben wir schon Eisen, ne Silber, eine Hake, gut und Wurfmesser. Die Kisten lasse ich jetzt mal hier, ich weiß, jeder andere Spieler nimmt die immer sofort mit. Ähm, ich frage mich warum, weil man die Kisten nämlich nicht stapeln kann und deswegen bringen die nicht so viel. Freundlich, netter Pflanzen, nett dich zu treffen, Pflanzenmensch. Ja, das habe ich schon mal gehört. wirklich noch brauche, ist Stein, Cobblestone, um meine erste Spitzhacke damit zu machen. Weil Spitzhacken absolut wichtig sind, um schneller Sachen abzubauen. Gleiche Prinzip wie bei Minecraft. Du kannst alles machen. Nur wichtig ist, versuch es irgendwie schnell zu machen. Ansonsten langweilen solche Spiele. Okay, hier haben wir Holz und Schnur. Das Seil ist immer noch eine gute Frage. Hier sind zum Beispiel solche Pixel. die sieht man hier rechts oben. Da habe ich jetzt 10. Jetzt habe ich 12. Noch eine Taschenlampe. Nehme ich jetzt nur mit, weil ich die Kiste sowieso abbauen will. Die kleinen Kisten kann man also stapeln. Und sie haben 16 Slots. Da frage ich mich, warum irgendjemand sich die Mühe macht, irgendwas anderes zu nehmen. Hier kann man wirklich auf kleinem Raum viel. Oh, Cash Register mit 6 Auf jeden Fall was Neues. Nehme ich mal mit. Oh, ein Küchentisch, wo man die verschiedensten Sachen kochen kann. Den nehme ich auch mal mit. Kochen kann nicht schaden. Und hier haben wir wieder einen Händler. Der, das ist wieder so eine typische Roboterpflanze, ich schaue gerade, das ist fertiger Reis, fertiger Zucker, ich suche eigentlich mehr die Samen, da haben die Leute aber leider keine. Gut, hier kann man kochen, also besser das Lagerfeuer oder eigentlich genauso gut wie hier das andere Lagerfeuer. Ah, hier ist noch von dem letzten Baum, den ich gefällt habe, etwas hingefallen. Hier oben Betten. Oh, die Blume gefällt mir. Müsste ich eigentlich durch das Fenster durch abbauen können? Ja. Okay. So, dann nehme ich die zweite mit, weil oft ist beim Dekorieren wichtig, mehrere gleiche Gegenstände zu haben. So. Ich werde auch gleich eine Aufnahmepause machen, weil wir hier dann doch genug geplündert haben und mein Computer relativ lang brauchen wird, um das alles zu rendern und bei meinem Internet das dann hochzuladen an YouTube. Ein Medical Kit, das heilt uns einmal völlig, wenn wir verletzt sind. Und nichts in den Fass. Hier oben kommt nichts mehr. Ich schaue mir aber noch das ganze Dorf an. Der Leuchter ist zwar schön, passt aber nicht in mein Konzept von unserer Hippie Kommune